Wie kann man den neuen Baustein Dokument in OpenOlat nutzen? Dafür habe ich einen kleinen Testkurs erstellt und gehe dann hier auf Administration, Kurseditor, um jetzt diesen Baustein Dokument in diesen Kurs einzufügen. Dafür klicke ich dann im Kurseditor auf Kursbaustein einfügen und wähle dann hier diesen neuen Baustein aus. Dokument heißt er und findet sich im Bereich Wissensvermittlung. Wenn man den eingefügt hat, kann man hier Sichtbarkeit und Zugang einstellen. Das gilt wie bei allen Kursbausteinen auch, wenn Sie sich dafür Interessieren, schauen Sie gerne mal in mein Video rein zur Sichtbarkeit und Zugangseinstellungen und die Einstellung zu dem Dokument selber kann ich dann hier vornehmen. Zunächst mal kann ich hier ein Dokument hochladen, das ich auf meinem Rechner habe. Oder ich kann ein Dokument aus dem Ablageordner hinzufügen. Jeder Kurs hat also einen Ablageordner. Wenn man hier auf Administration geht, findet man den hier. Dort kann man Dokumente hochladen, die man dann in mehreren Bausteinen zum Beispiel verwenden möchte. Oder aus der Lernressourcenverwaltung. Man kann also auch hier im Autorenbereich kann man ja auch Lernressourcen erstellen und auch von dort kann man Dokumente hier hochladen. So, meistens wird man wahrscheinlich so vorgehen, dass man noch gar kein Dokument hat. Dann kann man eben ein neues Dokument erstellen und kann dann auswählen, ob das Word, Excel oder Powerpoint sein soll. Wir starten einfach mal mit einem Word-Dokument. Ich gebe hier einen Namen und nenne das einfach mal Test-Dokument ein erstellen. So, jetzt wurde ein neuer Tab hier in meinem Browser geöffnet, in dem ich jetzt dieses Dokument hier in OnlyOffice bearbeiten kann. Ich schreibe jetzt einfach mal irgendwas testweise rein. Und schließe jetzt mal dieses Fenster. So, jetzt bin ich hier wieder im Kurseditor, den verlasse ich mal und gehe auf den Kurs selber. Hat gefragt, ob ich es publizieren möchte, ja. Und jetzt sieht man, was das Besondere an diesem Dokumentbaustein ist. Und zwar wird jetzt innerhalb dieses Kursbausteins, sobald ich diesen Baustein also im Kurs hier geöffnet habe, dieses Dokument innerhalb von OpenOL hat angezeigt. Und ich kann jetzt hier direkt darin arbeiten. Ich selber jetzt als Kursautor kann natürlich hier direkt darin schreiben. Ich kann also diesen Text jetzt hier ergänzen, indem ich hier auf Bearbeiten klicke und kann dann hier weiteren Text im Dokument ergänzen, der dann für alle Teilnehmenden des Kurses sichtbar ist. Besonders interessant wird es natürlich, wenn man solche Dokumente jetzt für das gemeinsame Bearbeiten von Texten nutzen möchte. Und auch das ist in OpenOlat ohne Probleme möglich. Also alle Kursteilnehmenden können auch hier an dem Dokument mitschreiben. Und man kann dann kollaborativ in Echtzeit sozusagen an diesem Dokument gemeinsam arbeiten. Wie funktioniert das? Dafür muss man nochmal in den Kurseditor gehen. Und dann hier beim Dokumentbaustein. Hier unten einmal auf die Benutzerberechtigung schauen. Und zwar gibt es jetzt hier die Voreinstellung, dass das Bearbeiten nur durch den Besitzer, also Kursautor oder Autorin, gestattet ist. Und man kann es jetzt eben selber einstellen, was man dort haben möchte. Normalerweise möchte man dann eben auch die Betreuer und natürlich die Teilnehmer freischalten, sodass alle dann gemeinsam an dem Dokument arbeiten können. Wenn man das dann publiziert, dann ist das sofort für alle Teilnehmenden verfügbar und man kann gemeinsam am Dokument arbeiten. So, und was wirklich genial ist, ist, dass man die Änderungen von anderen Personen wirklich in Echtzeit hier im Dokument sieht. Ich werde das mal hier kurz vorführen, und zwar bin ich hier einmal als Besitzer ganz normal eingetragen. Man kann ja die Benutzerrolle wechseln, wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie gerne mal in mein Video rein zum Thema Wechseln der Benutzerrolle. Und dann habe ich mich hier parallel noch mal eingeloggt und habe hier die Benutzerrolle gewechselt eben auf Teilnehmer, so dass ich das jetzt parallel mir beides mal anschauen kann. Und dafür werde ich jetzt hier einmal in der Teilnehmenden Rolle auf Bearbeiten gehen. So, und parallel werde ich jetzt auch hier in der Rolle des Kursbesitzers einmal hier auf Bearbeiten gehen, sodass jetzt also auch hier das Bearbeitenfenster geöffnet ist. Damit man das jetzt direkt nebeneinander sieht, verschiebe ich mal diesen einen Bearbeiten, verschiebe ich mal diesen einen Tab hier in ein neues Fenster und öffne die beiden mal nebeneinander. So, jetzt habe ich also einmal auf der linken Seite die Ansicht des Kursbesitzers und auf der rechten Seite die Ansicht eines Kursteilnehmenden. Und sobald ich jetzt hier etwas anfange zu schreiben, egal in welcher Rolle, angenommen jetzt hier in teilnehmenden Sicht, sieht man also, dass ich das hier in der teilnehmenden Sicht tippe und das sofort auch hier in der anderen Ansicht äh, sichtbar ist. Und genauso funktioniert es natürlich auch andersrum. So sieht man also, dass man wirklich hier in Echtzeit miteinander an den Dokumenten arbeiten kann, die man in OpenOlat im Dokumentordner verwendet. Viel Erfolg bei der Anwendung!